Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute mit einer Aktienanalyse des kanadischen Unternehmens True Life Cannabis, einem der führenden Unternehmen, werdet es gedacht, im Cannabis-Sektor. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden kanadischen US-Dollar bei insgesamt 128 Millionen ausstehenden Aktien. Das Geschäftsmodell von True Life Cannabis besteht insbesondere in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis. Das Unternehmen kultiviert und produziert all seine Produkte im eigenen Haus und vertreibt diese Produkte an Apotheken im gesamten Bundesstaat Florida sowie an Patienten per Hauslieferung. Und es ist auch in anderen Bundesstaaten, zum Beispiel in Kalifornien oder Pennsylvania oder West Virginia tätig. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, wie zum Beispiel Blüten, Esswaren, Verdampferkartuschen, Konzentrate, Topika, Kapseln, Tinkturen, auflösbare Pulver, Nasensprays etc pp. Und zudem betreibt True Life eine Anbau- und Verarbeitungsanlage in Pennsylvania. Blicken wir ja nun zunächst auf die Kursentwicklung von True Life Cannabis. Langfristig und auf Jahressicht hat True Life Cannabis eine ziemliche Outperformance hingelegt. In den letzten Wochen gab es dann eine kleine Korrektur. Mit derzeit ca. 40 kanadischen Dollar steht eine Kursrendite im Einjahreszeitraum von insgesamt 79% zu Buche. Das ist mehr als doppelt so hoch wie im Pharmaziesektor und beim kanadischen Marktdurchschnitt. Einhergehend mit dem starken Kursanstieg kam es im Verlauf des zweiten Quartals 2021 zu einem vermehrten Shortinteresse an True Life Cannabis. Derzeit sind Aktien im Wert von knapp 40 Millionen US-Dollar in den Händen von Leerverkäufern und das entspricht einem Volumen von knapp einer Million Aktien. Betrachtet man die langfristigen Kursziele von True Life Cannabis, so lässt sich erkennen, dass zahlreiche namhaften Börsengesellschaften eine Kursempfehlung über dem derzeitigen Niveau von 40 kanadischen US-Dollar ausgegeben haben. Schauen wir nun auf die Aktionärstruktur von True Life Cannabis. Hier lässt sich konstatieren, dass mehr als die Hälfte der Aktien im Streubesitz ist und knapp ein Drittel von individuellen Insidern gehalten wird. Und genau auf diese schauen wir jetzt einmal. Betrachtet man die Führungsetage von True Life Cannabis, so ist hier positiv zu erwähnen, dass eine durchweg optimistische Stimmung bezüglich der Unternehmensentwicklung vorliegt, welche sich in den Insider-Zukäufen dann sichtbar macht. So hat Kimberly Rivers, Geschäftsführerin von True Life Cannabis, zuletzt für mehr als eine Million kanadischen Dollar Aktien zu einem Durchschnittspreis von knapp über 40 kanadischen Dollar nachgekauft und hält weiterhin ähm, ca. 14% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Ähnlich Positives lässt sich auch über zahlreiche ihrer Kollegen und Kolleginnen sagen. Bezüglich der größten Aktionäre lässt sich auch sagen, dass die 25 größten davon nahezu die Hälfte aller ausstehenden Aktien im Besitz halten. Kommen wir nun zu der Bilanz von True Life, bevor wir danach auf die Entwicklung der Gewinn- und Verlustkennzahlen eingehen. True Lifes kurzfristige Vermögenswerte in Höhe von 294 Millionen US-Dollar übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens um nahezu das Dreifache. Gleichwohl decken die kurzfristigen Vermögenswerte nicht die langfristigen Verbindlichkeiten, welche sich auf 311 Millionen US-Dollar beziffern. Die Verschuldungsquote des Unternehmens ist ebenfalls mit ca. 45% relativ hoch und weist eine negative Tendenz in den letzten 2 bis 3 Jahren auf. Positiv entgegenzuhalten ist allerdings, dass True Life's Schulden gut gedeckt sind vom operativen Cashflow und die Zinskosten nur ein Elftel des EBITs betragen. True Life hat also eine Hohe Verschuldung kann zumindest aber die Zinslast und die kurzfristigen Verbindlichkeiten problemlos handeln. Wie es möglich ist, dass TrueLife ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten und Zinskosten mühelos bedienen kann, zeigt die Entwicklung der Gewinn- und Verlustkennzahlen. Der Umsatz des Unternehmens überschritt im Jahr 2020 die halbe Milliarde das erste Mal und für das Jahr 2022 rechnet True Life, bedingt durch eine große Übernahme, auf die ich im späteren Verlauf des Videos noch zu sprechen komme, mit einem erstmaligen, aber deutlichen Überschreiten der 1 Milliarde US-Dollar-Grenze. Wie hier zu sehen ist, weist True Life bereits seit drei Jahren in Folge ein positives Nettoergebnis auf. Das Nettoergebnis im Jahr 2020 ist allerdings deutlich geringer ausgefallen als noch im Jahr 2019, obwohl sich der Gewinn vor Zinsen, Abschreibung und Steuern im gleichen Zeitraum fast verdoppelte. Wie man in diesem farblich gekennzeichneten Linienchart erkennen kann, hat TrueLife in den vergangenen Jahren fast durchgehend profitable Quartale aufgewiesen, musste allerdings durchgehend einen negativen Netto-Cashflow hinnehmen. Dies bedeutet, dass TrueLife vor allem durch die Erhöhung von nicht liquiden, kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerten ihr Gewinn ausweisen konnte, was einen gewissen Zweifel aufkommen lässt, ob die Bewertung der entsprechenden Vermögenswerte oder womöglich Forderungen tatsächlich in einem derart hohen Ausmaße und Qualität erfolgt sind, wie sie dann ausgewiesen worden sind. Fazit der Gewinn- und Verlustentwicklung, Gewinn- und Umsatzentwicklung an sich positiv fehlender Cashflow, insbesondere Free Cashflow und ja damit sind halt die Gewinne von True Life nicht durch die entsprechende Höhe an Liquidität gedeckt und True Life weist somit Gewinne aus, welche nicht aus den Einnahmen aus den Verkäufen resultieren, sondern durch den Aufbau von nicht liquiden Vermögenswerten oder zukünftig erfolgenden Zahlungen der aktuellen Gewinne. Da muss man natürlich mal schauen, wer sind dort diejenigen, die noch zu zahlen haben. Ja, kommen wir nun zu den Prognosen für die weitere geschäftliche Entwicklung des Unternehmens. Die durchschnittlichen Analystenprognosen schätzen einen Anstieg des Umsatzes von True Life Cannabis bis zum Ende 2023 auf 1,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Dabei soll sich ein Gewinn von knapp über 200 Millionen US-Dollar ergeben. Gemäß den Analystenprognosen soll es dabei zukünftig auch einem zum Gewinn in gesunden Verhältnis stehenden Free Cashflow von 210 Millionen US-Dollar für das Jahr 2023 kommen. Für das Jahr 2022 wird ein Gewinn pro Aktie von 1,7 US-Dollar geschätzt. Und die Frage, die sich damit stellt, ist TrueLife mit einer Bewertung von derzeit 40 kanadischen US-Dollar überbewertet? Sowohl der KGV von knapp 50, der, oder das PEG von 3,8 und das KPV von ca. 9 lassen die Aktie recht teuer erscheinen. Gemäß der Bewertung mithilfe Hilfe der Discounted Cash to equity analyse ergibt sich allerdings eine derzeitige Unterbewertung von 50, knapp 60 Prozent. und somit liegt der faire Wert, wenn man denn den durchschnittlichen Analystenprognosen Glauben schenken mag und dieser ja, diskontierenden Methodik ebenfalls vertraut auf einen fairen heutigen intrinsischen Wert des Unternehmens von 98 kanadischen Dollar. Ja, Bevor ich zum Fazit dieser Analyse komme, zunächst noch einmal ein paar Unternehmensneuigkeiten bzw. strategische Entscheidungen. Durch die geplante Übernahme von Harvest Health and Recreation wird ähm, True Life Cannabis ihre Marktmacht signifikant ausbauen. Der geplante Deal, welcher True Life Cannabis 2,1 Milliarden Dollar kosten wird, vergrößert den Absatzmarkt um 53% ungefähr und wird dazu führen, dass True Life eine der wenigen Cannabis-Unternehmen sein wird, welche in mehreren Staaten profitabel operieren kann. So zumindest, wenn alles nach Plan läuft, denn der Übernahme müssen die Aktionäre von Harvest erst noch zustimmen gleichwohl die Zustimmung der Aktionäre von Harvest vermutlich rein obligatorisch ist, so stellt die Übernahme zwar eine riesige Chance dar, bietet aber auch einige Risiken. Denn Harvest ist nicht profitabel im Gegensatz zu TrueLife und TrueLife selbst hat wenig Erfahrung mit den, mit den regionalen Absatzmärkten von Harvest Health and Recreation. Ja, kommen wir nun zum abschließenden Fazit. Die Cannabisbranche ist ein großer Wachstumsmarkt, insbesondere seit der Legalisierung von Cannabis in den USA. Auch in vielen Ländern, bei denen der Konsum von Cannabis noch illegal ist, erkennt man zunehmende Tendenzen zur Aufhebung oder Lockerung der Prohibition. Insbesondere die medizinische Anwendung von Cannabis bietet hohes Potenzial, da in vielen Staaten der Rezept... Konsum von Cannabis gestattet ist, wie zum Beispiel auch hier in unserem beschaulichen Deutschland. Und im Gegensatz zu den zahlreichen Konkurrenten des noch relativ jungen Marktes ist True Life bereits profitabel und weist nichtsdestotrotz ein starkes Wachstum auf, welches durch die Übernahme von Harvest gestärkt werden könnte. Die Übernahme von Harvest könnte die finanzielle Gesundheit von True Life allerdings auch signifikant belasten, sofern die erwarteten Synergieeffekte und die erwarteten Wachstumseffekte nicht in dem Maße eintreten, wie man sie erwartet. Und fasst man die wichtigsten Pro und Kontra Argumente zusammen und stellt sie gegenüber, so ergibt sich meiner Meinung nach ein geteiltes Bild. True Life ist profitabel und hat in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 28%. Auf der anderen Seite sind ein großer Teil der Gewinne nicht durch Cash gedeckt. Dies sollte einem Investor immer ein Warnzeichen sein. Die Zeichen für eine Aufhübschung der Zahlen sind allerdings schon ein wenig verschwörungstheoretisch, wenn man sieht, wie viele der Führungspersonen, allen voran der Geschäftsführerin, in letzter Zeit Aktien nachgekauft haben und hohe Anteile am Unternehmen halten. Mit, mit einer Gewinnwachstumsprognose von knapp 17% schaut die Zukunft gut aus. Gleichwohl hat sich die Profitmarge im Vergleich zum letzten Jahr halbiert. Durch die Übernahme von Harvest, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen wird, kann True Life einen wichtigen Schritt machen, um sich die Führungsposition im medizinischen Cannabis-Sektor zu sichern. Gleichwohl hat das Unternehmen bereits jetzt einen nicht unerheblichen Schuldenberg, welcher natürlich durch die Übernahme weiter anwachsen wird und ein Risiko der Finanzierung darstellen kann, welcher zuletzt auch über die Ausgabe von neuen Aktien erfolgte und somit auch zu einer Verwässerung der Gewinne auf Seiten der Aktionäre führte. Und das will man in der Regel nicht als Aktionär, außer ist Es die bessere Finanzierungsalternative als die Aufnahme von neuem Fremdkapital. Da kann man besser das Eigenkapital erhöhen. In dem Sinne also auch keine sonderlich bewegende Erkenntnis, gerade bei einem solchen etwas kleineren Wachstumsunternehmen. Die Aktie ist gemäß der Discounted Cashflow-to-Equity-Analyse derzeit knapp 60% unterbewertet, wenn man die zukünftigen von den Analysten durchschnittlich prognostizierten Zahlungsüberschüsse auf den heutigen Wert diskontiert. Wenn man in den Cannabis-Sektor eine gute Investmentchance sieht, dann ist TrueLife meiner Meinung nach definitiv ein Kandidat der engeren Auswahl. Du kennst jetzt die Risiken und Chancen und darfst selber entscheiden. Ich persönlich bin mir nicht, ja, ich bin nicht wirklich entschlossen, ob, ob das eine gut, gute Investment-Chance äh, ist. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Markt und auch das Unternehmen hohes Potenzial bieten und die Übernahme von Harvest, wenn sie gelingen sollte. Und ich glaube, da hat man tatsächlich einen guten Fang gemacht, wenn das alles klappt dass dort ordentlich Potenzial, Aufwärtspotenzial vorhanden ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Gewinne leider nicht wirklich durch Liquidität gedeckt sind, bin ich noch nicht komplett von der Aktie überzeugt. Du kennst jetzt die Risiken und Chancen das selbst entscheiden und vor allen Dingen gerne deine Meinung zur Aktie in die Kommentare schreiben und den Kanal abonnieren, falls du hier neu bist. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.